Ich würde von einem Zwischenstand sprechen. <lacht> Unser Eindruck ist, ähm, wir, uns gelingt es, also die kommunikativen Kompetenzen bei unseren Studierenden aufzubauen und um ihnen mehr Selbstsicherheit zu geben. Und Das funktioniert schon so nach der zweiten Sitzung. Da gehen die wesentlich selbstsicherer in solche Situationen rein als vorher. Und daran lernen wir, dass es ja auch nicht nur darum geht, repräsentativ aufzuzeigen, was man besser machen kann, sondern und das ist auch wichtig beim Feedback geben, dass im Prinzip auch immer aufgezeigt wird, was besonders gut ist und dass sie ihre eigenen Stärken letzten Endes bewusst werden. Und äh, diese eigenen Stärken letzten Endes sind ja auch Hinweise darauf zu wissen, daran brauche ich nicht mehr zu arbeiten. Und ähm, ja. Letztendlich schöpfen die Selbstsicherheit raus und wissen dann auch im Prinzip, was dann aber noch ihre Schwachstellen sind und wo sie sich weiterentwickeln können. Tja, wir konnten die Studierenden zum kompetenzförderlichen Feedback äh, sensibilisieren. Ähm, wir konnten eine Offenheit gegenüber Videoaufzeichnungen erarbeiten. Das ist natürlich am Anfang des Seminars etwas, wo sie in kalte Wasser geschmissen werden ähm, und... Das ist aber irgendwann so nach dem zweiten, dritten Lauf, Durchlauf selbstverständlich. Und im Prinzip auch eine positive Haltung gegenüber digitalen Medien zum Einsatz von leeren Lernzwecken entwickeln. Ja, diese beiden Kompetenzziele, die Sie schon aufgezeigt haben, die erreichen wir, da sind wir uns ziellich sicher, das können wir auch gut belegen. Und die Frage ist Weiterentwicklung. Ja, die weitere Optimierung des Feedback-Prozesses mit dem Design-Based Research-Ansatz. Da sehen wir immer noch ein bisschen Potenzial drin. Dann ist uns daran gelegen, diesen Ansatz, den wir haben, im Prinzip auf den Unterricht im Berufskollege zu übertragen. Das heißt, wir möchten dieses Szenario auch mit Schülerinnen und Schülern fahren und letztendlich über dieses Szenario auch ihre Kompetenzen fördern. Das sind natürlich andere Themen andere Gesprächssituationen, die wir dort behandeln. Aber da hoffen wir mal, dass wir die nächste Zeit da auch in dem Thema weiterkommen. Ja, was uns noch ein bisschen fehlt, sind nochmal so richtig super Videos aus der schulischen Praxis. Da sind wir noch am Einsammeln. Sie kennen wahrscheinlich den Aufwand, Videos in der Schule zu filmen. Es war formal erlaubt. Aber sie brauchen dort nicht nur das Einwilligung des Schulleiters und des Lehrers, sondern auch noch des Ministeriums und das zieht sich immer so ein bisschen hin.